Glauben an dir vermisst, er ist, er ist König. Die Ruhe deiner Seele ist die Ehre, die ihm gilt. Er ist, er ist König. Er ist König. Alles ist ihm untertänig, ruft uns in sein Leben. Sein Reich, er hat's vollbracht. War seine Herrschaft, wer die Knie vor ihm beugt, den hat er in seine Herrlichkeit gebracht. Ging den Weg der Niedrigkeit, kam in Rang und Zeit er ist. Leid kam zurück in seine Herrlichkeit. Für uns tat er dies, unser König. Er ist König, alles ist ihm untertänig, ruft uns in sein Leben, sein Reich. Er hat's vollbracht, er ist König. Nie verloren war seine Herrschaft, wer die Knie vor ihm beugt. Den hat er in seine Herrlichkeit gebracht. Ruft es aus im ganzen Land, sagt es denen, wo es noch nicht bekannt, er ist.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 Beugt, den hat er in seine Herrlichkeit gebracht. Ihn bete jeder willig an, dass laut sein Ruhm besungen werde. Er ist König, werde du auch jetzt. Seine Herrlichkeit erfüllt die Erde.